Strand und bade da, dann mache ich Frühstück, wunderbar, dann noch Sonnen, das tut gut, ein neuer Tag und schön macht, gut, macht Mut, arbeiten tue ich, wenn es mir gefällt, ab und zu, da brauche ich mal Geld, ich lebe gut mit der Natur, ich frag mich, was brauchen die anderen, nur meine Welt ist wirklich...